Welche Aufgabe hat eigentlich die Drosselklappe? Die Drosselklappe ist ein Bauteil, das zwischen Luftfilter und Anserkrümmer sitzt. Während sie sich bei Vergasermotoren im Vergaser befindet, haben ein ein separates Drosselklappengehäuse. Die Drosselklappe sorgt beim Ottomotor dafür, dass der Fahrwunsch des Fahrzeugführers umgesetzt wird. Man unterscheidet die Lastzustände Leerlauf, Teillast und Volllast. Die Drosselklappe ist unter Volllast komplett geöffnet. Bei Teillast ist sie teilweise geöffnet. Im Leerlauf ist die Klappe verschlossen. Die Drostklappe ist im Grunde zunächst ein rundes Metallplättchen, das im Ansaugrohr sitzt und hier den Querschnitt des Ansaugrohrs stufenlos verengt. Der Winkel der Drostklappe lässt sich verstellen, da die Drostklappe mittig gelagert ist. Der Winkel definiert naturgemäß den Lastzustand. Bei älteren Fahrzeugen wird die Drostklappe mittels eines Seilzuges betätigt. Der Seilzug verbindet das Gaspedal mit der Drostklappe. Bei modernen Fahrzeugen hingegen wird die Klappe über ein elektrisches Signal über einen Stellmotor ausgerichtet. Die Gaspedalstellung wird über eine Sensorie erkannt. Die Information wird vom Motorsteuergerät übersetzt. Das Steuergerät regelt dann über den Stellmotor den Lastzustand. Für die Werkstattpraxis interessant ist sicher der Hinweis, dass die Drossklappe über die Dämpfe aus der Kurbelgehäuseentlüftung schnell verdreckt. Wenn das der Fall ist, geht der Motor im Stand aus oder er läuft unruhig.